Hier zeige ich, wie man sich mit einem Handy in der App bei iSurf anmeldet. Man sieht oben, dass nicht nur der Login-Name, sondern die ganze E-Mail-Adresse eingegeben wird. Das heißt, ich brauche nach meinem Login-Namen den Teil scholl.ms.de, denn das ist die E-Mail-Adresse, die zu meinem Login-Namen gehört. Ich gebe jetzt ein Passwort ein. Klicke auf Anmelden und blöd, falsches Passwort, die Anmeldung ist fehlgeschlagen. Ich lösche das falsch eingegebene Passwort wieder raus und gebe das richtige Passwort ein. Und das hat geklappt, ich bin angemeldet. Alles prima, wenn ich mich abmelden will, kann ich das auch hier erledigen.